Und der nächste Redner oder die nächste Rednerin, die Kollege, Kollegin Frauke Junge, SPD-Fraktion. Herr Kollege Frank Junge. Ich habe es unbeassichtlich gegendert insofern. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe...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 Natürlich nimmt die FDP-Fraktion diesen Bericht an. Ähm, da sind viele gute Punkte drin. Wir haben uns Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn allein durch die Elektromobilität mindestens netto laut Aussagen des frauenhofer instituts 100.000 Arbeitsplätze wegfallen, dann kann die Politik dies nicht einfach akzeptieren. Dann müssen wir hier an dieser Stelle diskutieren, wie wir die Automobilindustrie und vor allen Dingen die Beschäftigten am Standort in Deutschland sichern können. Die Industrie, und dabei meinen wir nicht vor allen Dingen die Autokonzerne, sondern vor allen Dingen die mittelständischen Zulieferbetriebe, die Tier 1, die Tier 2, die Tier 3 Zulieferer und natürlich auch der Maschinenbau, der zu 40 Prozent am Automobil hängt. Drei Krisen prägen derzeit die Automobilindustrie. Klar ist Corona, die Schließung von Autohäusern und Werkstätten. Überhaupt die Unsicherheit, die Kurzarbeit, die viele Menschen dazu bringt, eben kein neues Auto kaufen zu wollen. Aber es gibt weitere Krisen, die Handelskriege, USA, China, USA, Europa. Und wer die deutsche Automobilindustrie analysiert, der stellt fest, wir haben deshalb die Arbeitsplätze erhalten, weil wir Premiumfahrzeuge in Deutschland herstellen und exportieren. Wer Arbeitsplätze in der Automobilindustrie erhalten will, der muss sich für Freihandel einsetzen.